Also, hau mal rein. Suchen und also, wenn man sich in SAD vom Zug überfahren lässt, dann wäre das suboptimal wa? Sag bloß. Wart mal, wart <lacht> mal. Lass den Typ hinter dir vor. Lass den Typ hinter dir vor. Ja. Genau. Wobei ich ihn vorgelassen habe, aber er hat zwei Kills gemacht. Oh yeah, Boah, Double Kill, ja. <lacht> Mann, ich habe noch nicht mal einen Gegner richtig gesehen. Sind ja auch noch zwei da. Aber jetzt mir. Ey. Oh, da oh, wurde einer vom Zug überfahren. <lacht> Nein, S&D. Nein. Das war ein Witz, ich glaub's nicht. Als ob, das wäre schon ein bisschen Im hart, Aufgang. bitte. Richtung B. Ja, da. Lauf da lang. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, ja. Achtung! Du Held, du. Was kann ich dafür? Dass du in den rennst? Ach, du bist draufgegangen schon noch, es doch. Ich dachte, hinter, ich hinter mir wärst drauf. du gewesen hab und hättest gesehen. Ich gesehen. Ich habe aus deiner... ...hals... Na komm, herrje. Oh mein Gott, her, oh mein yeah. Gott. Oh mein <lacht> Gott. der hat sich sogar ausgelöst, ey. Ja, so hat er sich ausgelöst, du <lacht> Held. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Alter, meine Fresse. Weil es ja übertrieben schlecht. Aber rush ich vor, Junge. Jo. Ja, ich ja, rush ja, durch ja, die Mitte vor. Ab Nein, rechts, rechts noch einer, hinter. wenn du vom Zug zurückgehst. Jetzt links, jetzt gleich links da ist noch. Das ist der gleiche Typ, der vorhin schon so abgegangen ist. Ich weiß. Warten. Ja, 7-0, Alter, was geht bei dem? Äh, was haben wir hier für einen Lappen? Ich weiß es nicht. Ja. Und der What zweite, der zweite Teil macht wenigstens was. Wollte hier nur kämpfen. Oh, nice. Es hat draufgegangen, oder? Jo. Ja, ja. Losgerannt, und gleich mal kassiert. Der andere weiß wenigstens, wie man rumrennt Ja, aber war klar, dass der so drauf geht. Aber es ist noch nicht vorbei. Wegtreten. Ist jetzt eigentlich. Ah, The Crow ist ja, immer noch die K. Wenn ich das sehe. Suchen hm. und zerstören. Ich gehe mal über A. Komm mal mit. Bin ich bei dir eigentlich ein blauer Pfeil oder ein grüner? Hm. Blauer, Gott sei Dank. Das ist irgendwie nicht so aus dem Letzten. Oh, Vorräte, Vorräte. Hast du Achtung? 100 Pro welche. Ja, ich weiß. Einer geht Treppe hoch. Ich ja, hab einen Schockstock getroffen. Oh nein, oder hinter uns. Schütze ausgeschaltet. Ja, ich hab The Crow mal getötet. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Kannst du noch machen. Ich schätze, er kämpft im Haus. Besser. Nice, entschärf jetzt. Oh, nice, nice. Nein, komm schon. Du musst an dieses Ding, an das Ding musst du anreißen. Ja, machen. aber das. jetzt endlich. Boah, das war krass. den Koffer. In S&D musst du an den Koffer. Ich weiß, aber gerade habe ich's ja gemacht und dann hat er, wie du siehst, die PDW genommen. Wie mich das anpisst. Man zeigt auf die Bombe und dann nimmt er die Waffe. Ja, ist logisch, oder? Äh, oh, wieder der mit der ey. Der ist so Na, das lief jetzt nicht schlecht. Für dich, äh, ich kriege ja Aber zwei richtig Noob gemessert hier. Hey, ich hab Vorräte. Ich hole sie mir mal. Mach das. Ja, wäre schön gewesen, wenn irgendjemand bei mir geblieben wäre. Schnell ja. kommen die doch gar nicht zu dir. Was hast du? Ich bin tot und das war ein Wächter. Aber nein, bei mir wollte ja niemand bleiben. Es sind ja nur zwei zu mir gekommen. So schnell kommen die aber eigentlich gar nicht, ich weiß. Nee, ist kein Wächter, ist ein Todbringer. Ich hab ihn ja, doch, chill doch. Läuft warm. Ah, schön. Immerhin extra zurückgekommen, habe ich doch gesagt. Nur. Ah, wie hat er denn geswitcht? Zu spät mit äh, Techniker. Ah. Hä? Hat er es nicht hat, geschafft? Nein, der hat gemerkt, dass ich komme. Ja, schön. Ey, ja, ihr Lappen. Schaffen Sie es eh nicht mehr. Da hat, da hat mein T Ding ja wirklich noch was gebracht. Jesus Perfekt, jetzt ja, hast du... Nice. Alter. Ich hätte mit dem Teil sowieso nichts anfangen können und Wächter hätte es sowieso nicht so gebracht. Der und war jetzt wirklich nice. Die Ziele zerstören. Feindliche Kriegsmaschine. Nein, der hat eine Kriegsmaschine. Oh fuck, jetzt wird genug tot. Der da rechts unten. Ja, ich habe ihn gesehen, aber. Ich den Der Bombenträger ist tot. Hast du die Bombe? Nein, nein, nein, aber der ist auf Belegen. Der Fremdhaus gewinnt. Moritz, komm rein, komm rein, jetzt raus. Wo ist denn der Bombenträger? Ach, der liegt auf A. Wieso liegt der auf A? Ist der dumm? Wie viel Zeit? Eine Minute noch. Willkommen. Noch ein Gegner übrig, leg einfach auf B. Ah, komm schon. Haben die das hier scheiße gemacht? Ich leg jetzt, pass auf. Ja, ja, ja. Ich höre einen irgendwo. Ah, das es doch zu sein, merke ich gerade. Bombe online. Ja. Da ist er! Oh. Er rennt. Da rechts ist er langgelaufen. Kommt jetzt wahrscheinlich von hinten zu dir. Hat einen gemessert. Komm mal zurück, jetzt langsam. Ja, hab nice. ihn. <lacht> richtig nice. gut. Nice <lacht> Ich mit dem Tod Alter. Das ist nice. Oh, ja, Mann. Alter, jeder hat getroffen, oder? Ja, okay, aber wenn du campst und dann daneben ist das auch. Ja, ganz ehrlich. Wenn man die Bombe gelegt hat, was soll man machen? Wenn nicht campen. Ja, stimmt. Alter, das ist vier gegen sechs. Ja, nett. Und geht doch gerade gut. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ja. Nein, ich habe nur einen erwischt. Die sind da unten bei der Treppe. Nice. Da sind noch welche. Von ihnen leben noch vier, von uns noch zwei. Bombe fallen gelassen. Fuck, du bist, du bist allein, hier. 4 komm schon, Moritz. Es bleibt sonst niemand. Zukommt, zukommt! Ich weiß! Oben, oben im Fenster war einer. Gut. Muss irgendwie an die Bombe kommen, sonst privaten sonst spielen sie einfach auf Zeit. Ja, aber die decken die Bombe. Natürlich, das werden sie. Ich würde gerne wissen von wo. Nice, hau ab, hau ab, hau ab. Ist ja, hab ich vor, hab ich vor, keine Angst. Fahr die aller Killschreaks einfach erst du. Schützt dabei nicht. In Nein, Nein, was ist das? Ah, was das waren das für Noobs? Schau's dir an! 2 C4! Ah, und wir gewinnen es trotzdem noch. <lacht> mit, mit seiner Cap, der gibt mir so den Keks, ey. Ja, aber schau mal, der hat da 2 C4 reingehauen. Da ja. ah, wäre ich bloß weiter zur Bombe gerannt, dann hätte ich es schaffen können. Verlänger. Egal, war ah. nice, war nice. Suchen und zerstören. Drei gegen 5, ey, meine Fresse, Jetzt verteidige fest. mich, bleib bei mir, ich hab Vorräte. Mach aber schnell Vorräte unter Weil wir müssen verteidigen Werte, sie gehen auf B Ah, Drohnen! Naja, besser als nichts. Ja, das bringt's jetzt, das bringt's jetzt Drohne Achtung! Sich. Da ist noch einer NEIN! Oh nein, what the fuck? Wo war Und denn der? Der ist um die Ecke gekommen, ey. Der war da gerade in dem Haus drin. Also in diesem Gang, egal. Oh nice, nice, Moritz, alle gehst ab. Nein. Fuck. fuck. Eins, das war mal. der letzte. Ver oh, schon wieder nein, der, Junge. schon wieder der. Junge zieh doch mal. Nein, nein, jetzt bist du tot. Ja, mach! Ja! Ja! Wow! Nice. Ja! Alter, 3 gegen 5, aber ich bin so schlecht. Shit! Nice, aber ich habe so gesuckt, ey Fuck. Ah, das war noch okay am Ende. Ah, wo war das denn eben, ey? Auf, hab ich auf, satisfied in lord ah fuck